Ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch eine Lasagne mit Dr. Oetgers Creme Vega. Das ist wie eine Creme Fraiche, wie Sie selbst da drauf schreiben, Und was man damit für eine leckere Lasagne machen kann, das zeige ich euch jetzt. So, die Lasagne ist fertig. So schaut die dann aus. Die ist richtig, richtig lecker geworden. Auch mit dem Violife-Käse oben nochmal drüber, den ich ja wirklich für Pizza oder eben für Aufläufe oder eben für solche Lasagne richtig, richtig klasse finde. Okay, ihr möchtet diese Lasagne nachmachen. Hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen, man nicht habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an marcus.atveganik.com De. Dann esse ich jetzt leckere, leckere Lasagne und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!